Heute stelle ich euch vor die Künstlerin Kerstin Bretsch, die in Kassel im Museum Fredericianum das Café künstlerisch gestaltete. Sie erinnern sich sicherlich an die grüne Greta von Alexander Birken, die stand auf dem Dach und war auf dem Trottoir. Vor dem Fredericianum zeigten das Treppenhaus, das Panorama, eben die neue Gestaltung von Kerstin Breitsch für die Rotunde. Malerin, also ich sehe eigentlich diesen Ort wie eine Art Erweiterung der Malerei, die sich natürlich mit den einfachen Mitteln der Malerei beschäftigt, wie Licht und Raum und Zeitlichkeit. Und der Besucher, das sind sie, aktiviert diesen Ort, diesen Ort. Thank you, I Ich danke für deinen Besuch auf meinem Kanal, fürs Zusehen, die Doris.